Bundeskanzler Scholz will die Beziehungen mit Italien vertiefen. Er hat heute in Berlin Ministerpräsidentin Meloni empfangen. Es war der erste Deutschlandbesuch der Ultrarechten seit der Wahl vergangenen September. Melonis Partei Fratelli d'Italia hat ihre Wurzeln im Neofaschismus. Sie bildet eine Regierung zusammen mit der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega. Es ist ein leicht unterkühlter Empfang, doch das ist vor allem dem Wetter in Berlin geschuldet. Olaf Scholz empfängt die ultrarechte Giorgia Meloni und beide betonen, dass sie die enge deutsch-italienische Zusammenarbeit weiterführen wollen. Meloni sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen, wünscht sich eine flexiblere Nutzung von bestehenden EU-Geldtöpfen. Unterstützung von Scholz. Wenn wir das genau beschauen, dann glaube ich, wird sich vieles ergeben, was wir jetzt tun können. Manche andere Debatten, werden sicherlich nicht beim nächsten Rat beendet werden. Aber das ist jedenfalls etwas, wo glaube ich, schnelle Fortschritte möglich sind. Bei der Migration verfolgt Meloni einen harten Kurs. Scholz betont, es müsse Wege für legale Einwanderung, zum Beispiel für Facharbeiter geben, Zustimmung beim Gast aus Italien. Sie sei einverstanden mit Scholz, sagt Meloni. Zur Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern könne gehören, Illegale Einwanderung bekämpfen, im Gegenzug dann Quoten für legale Einwanderung. Deutschland und Italien wollen sehr zügig einen gemeinsamen Aktionsplan fertigstellen für die bilaterale Zusammenarbeit. Die Befürchtungen nach dem Wahlsieg der ultrarechten Politikerin waren auch in Berlin groß. Nach dem heutigen Besuch bleibt der Eindruck, ja, es gibt unterschiedliche Positionen, aber sowohl Scholz als auch Meloni war es wichtig, bei diesem Treffen vor allem die Gemeinsamkeiten zu betonen.